Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der schlagzeilen -Revue. Heute wieder mal mit Martin. Und Martin. Schön dass du da bist. Freut mir auch. Und du, wie geht's dir? Wieder gut. Schön. Bist du stressig? Ja. By the way, wir könnten gleich erwähnen, dass wir nächste Woche leider keine Sendung für euch haben. Warum? Ja weil ich ein bisschen geschafft bin. Ach, du bist beschäftigt? Ja. Die Woche ist es heuer? Die Woche ist Jahr. genau. Amend Ein im Jahr bin ich auch Woche lang beschäftigt. <lacht> also, du hast es gleich aber nächste Woche gibt es leider keine Sinn. Fangen wir an mit der Start mal! Der blau. was war das? Naja, sie heißen bei uns Schwarzblau. blau Entschuldigung. Jedenfalls, der Kickel reitet wieder. Diesmal nach Bayern. Der Kickel? Jo. Ja. Der Innenminister. Genau, der will die berittene Polizei in Wien unbedingt haben. Und ist jetzt nach Bayern gefahren und hat sich angeschaut, wie das dort funktioniert. Und hat denen Pferden dort einen Hafer mitgebracht. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt gerade seinen Kindheitstraum auslebt, nämlich Cowboy und Indianer spielt. Mhm. Und das macht er halt jetzt, weil er großer Politiker ist, aufs ganze Land ausgedehnt. Ich finde es ja schade, dass die alte Pensionsregelung für Politiker nicht mehr gibt. Wie war die? Da hat man Kleinpension gegeben und nicht mehr arbeiten müssen, gar nicht mehr. Okay, jetzt glaubst das ja jetzt aber. Aber es war gut, wenn er wegreitet. <lacht> du weißt ja, jeder zweite glaubt, dass diese Regierung hält. Du auch? Was? Nein. Aber dennoch glaubst du dran. Nein. Du auch nicht? Nein. Okay, was ich mit unserem Kameramann? Nein. Eins, zwei, drei, drei, nein. Du weißt, was das heißt? Nein. Da draußen sind drei die siegen. So viel zu einer soliden Umfrage. Ja, Ja, und der Strache hetzt ja gegen OF. ORF. Kaum merke ich. Man merkt es kaum. Nein. Also der kleine Vorwurf mit der Lüge und so, minimal. Nein. Das ist... Ja, und er meint ja, dem OF darf man nicht einmal mehr die Uhrzeit glauben. Und der Sebastian das ist der einzige Grund, warum ich in halb acht hier einschalte, ich die Uhr. Genau. Und dass er erst kurz meint, also die Debatte sollte wieder sachlicher werden. Das liegt von einem aber ja. hätte Vorher überlegen sollen, mit wem er sich da zusammen wird, gell? Ja, was hat er für eine Wahl gehabt? Ja, wahrscheinlich ja kein großer Auswahl. Aber dann müsste wir nicht aufstehen und sich einmal klar sagen, ich bin Kanzler und so wird's es gemacht. Ja, sehr ein bisschen nachsichtig, er ist nur jung. Und, was war die Woche beim Trump los? Ja, fahren wir gleich mit einer nicht sehr lustigen Geschichte. Der Trump Jr. und seine Frau, die Vanessa, mhm. haben einen Brief gekriegt, also der Trump Jr., und in dem Brief, den die Vanessa, seine Frau, geöffnet hat, war weißes Pulver drin. Mhm. Und da gibt es natürlich immer gleich Antragsverdacht. Das heißt, sind gleich die Behörden zusammengelaufen, haben haben alles mhm. sterilisiert und so, und es war aber der Enkelsohn Trump so involviert. Mhm. Und das ist ja halt echt keine coole Geschichte, finde ich. Mhm. Weil, was können die dafür, dass man vielleicht mit der Politik vom Opa nicht zufrieden ist? Also. Und ein Netz ist da ganz schicht drüber gekriegt worden. Das ist kein Ort, wenn man sowas macht. Ja, ne? das ist überhaupt nicht okay. Auch gegen den Trump war es nicht okay. Ey. Ja. Gibt es genug andere Geschichten. Ja. Aber es gibt auch Trump-Wirtschaftsnews. Okay, was war? Er will sie aus der ISS zurückziehen. Aus der Raumstation, die da oben okay. ist. Sie will ja den amerikanischen Stab rausziehen. Und das ganze Ding privatisieren sozusagen. Und er weiß schon, dass ISS und IS ein Unterschied ist? Ich hoffe. Okay, na gut, was ist Hier will ich mir nicht, aber. Was ist gehen mit der davon aus? Aus. Er will zurück. Er will auch so, dass der das Staat nichts mehr reinigt, halt, und privatisieren. Okay. Und dann kann es jetzt sein, dass ab 2024 da oben auch ein Modul ist, wo dann Touristen sozusagen übernachten können. 2024, warte mal. Da war er dann zweimal Präsident gewesen und da tritt es mit der von okay. ja nicht mehr. Und oh. er betreibt dort oben dann ein Hotel, Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass er da mit investiert, ja. Okay. Weil da muss ja vorher irgendwas leben. Außerdem, was? Außerdem braucht er ja ein Plätzchen für sich und seine Stormy Daniels. Sein kleines Pornohäschen, mit dem er ein musik hat, doch nicht hat, doch, das ist doch hat. Ein, das ist doch ein Gerücht, oder? Nein, jetzt ist es kein Gerücht mehr. Wieso? Na, sie hat jetzt doch die Möglichkeit bekommen. Es zu bestätigen, dass sie mit. Okay? Mathe, warum lesen wir die heute? Ja, damit wir was lernen. Und was hast du die Wochen gelernt? Es gibt wieder Energieferien. Die Semesterferien? Na, das heißt Energieferien, die man ja damals bei der Erdölkrise, damit der Staat äh, Energie spart, haben die Schulen einfach eine Woche zugemacht. Du meinst, Energieferien sind mit, dafür da, dass Schüler. Wieder Energie tanken? Wie naiv bist du? Seit wann ist bei uns im Bildungssystem jemals am Schüler gegangen? <lacht> Guter Punkt. Wurscht, gelernt habe ich, in einer Schule, die haben einen Stromausfall, und da sind die Energieferien, die jetzt am einen Tag nämlich verlängert worden. Back to the roots? Exakt, so ist es. <lacht> Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, ähm, also in meiner Jugend, so in der Kohlerotphase phase jedes mhm. Heranwachsenden, mhm. ähm, gab es den Spruch, das Biss auch, was wir essen können, können wir es aufmachen. Okay. Und jetzt habe ich gelernt, man kann sich am Rausch aufrissen. Wie geht das? Tja. Mit die Punschkrafer von einem Bäcker in Melk. Okay. Der hat so viel rum rein, Essen rum, mhm. dass du nach zwei Krapfen schon über die 0,5 bist und sozusagen im Führerschein verlieren solltest. Also ein kaffee in der Bäckerei, zwei Punschkrapfer und du bist wach. Das Und bei hab, 10 Stück kannst du einen Ich habe ja von einer Studie gelesen, dass man die Rumkugel gar nicht so viel essen kann, dass man besoffen wird. Aber keine Bunschkarpfenstudie aus Milch. Eben. <lacht> Tja, das war's Leute, passt auch mit den Bunschkarpfen. Aus äh, Milch, Aus Milch, ja. genau. Äh, danke fürs Reinschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Teilt uns. Kommentiert Kommentiert. Und wir sehen uns übernächste nächste Woche, Woche wieder.